<lacht> sein, Olli, Olli, Olli, oh. ja, euch. Wir haben heute uns was schönes überlegt für euch. Mhm, was wir machen zwei Videos. Ein Video bei Ivanj auf dem Kanal, ein ein Video auf meinem Kanal und auf diesem Video wird mich heute mich verführen quasi, oh, ja. wird mich ja, wird mich überzeugen von seinen Hotspots in Hamburg, aber eher so die man nicht so kennt, nicht so auf dem Schirm sind mhm. und ich werde natürlich seine Hotspots bewerten. Dann sehen wir was für eine Gesamtpunktzahl er hat nach drei Hotspots und das Ganze machen wir bei seinem Kanal auch und genau. dann gucken wir, wer halt wen abzieht. <lacht> äh, ja, ich schreib noch mal rein, wann das Video bei ihm rauskommt. Wir versuchen es zeitgleich, aber vielleicht geht es nicht nur, damit ihr Bescheid wisst. Ja. ja. Aber es geht auch darum, wirklich den anderen zu verführen. Das heißt, ich suche nicht irgendwie Hotspots raus, wo ich weiß, ey, die werden mir jetzt richtig geil schmecken, sondern die werden Holle richtig geil schmecken, weil ich weiß ja, du bist so, ich sag mal, voll ist mehr so ein bisschen der Feinschmecker, würde ich sagen. Feinschmecker. Also mir das ja. probiert. Ich bin ja eher so, ich mag schon Fast Food, ich esse auch gern Müll. <lacht> das ja so. auch. Ja. Aber will ich das will ich dir nicht andrehen? Ich habe heute probiert, raus, Sachen rauszufinden, aus deinen Stories. Ich gucke ja auch regelmäßig Instagram Stories. Du also wusstest, was das könnte dir gefallen und so. Also ich habe mich schon was überlegt heute. Ich, ich, um ich bin aber skeptisch die, weil das Erste, Leute, wo er ja, das ist. Find, ist. Das heißt nein, nein das der, der Supermarkt ist scheißegal, ohne es Brötchen zu machen. Ach so, ich, da kommt Wir ja so ein Famila Fleischerei da drin nein, nein, nein. wo ich irgend ein Kastenbrötchen. Komm komm komm mit. Da siehst du schon. Und zwar ich weiß du stehst ja. auf Grillhähnchen. City Chicken hast du mal gesagt Berlin oh, soll richtig krass sein. Geil, das und dieser das ist so einfach nur so äh, von Food Truck könnte man sagen. Ne? So. Mhm. Und das Ding ist ich weiß das ist ein richtig krasses Hähnchen. Ich habe eins Mal schon gegessen und ich glaube mit Hähnchen kriege ich rum als allererstes. Aber ein richtig simples Hähnchen. City Chicken hast du schon mal gegessen? Nee aber ich habe bei der Story gesehen dass du Krass auch gefeierst. Also wusste ich, du magst Grillhähnchen? So halbes Hähnchen und sowas. Ich glaube das könnte dir gefallen. Habe ich sag dir jetzt schon mal, es kann die Chicken nicht abziehen, weil dann wäre es bekannter. Ja, aber es kommt ran vielleicht. Moin mein Lieber, würdest du sagen, du ziehst Ch äh City Chicken ab? <lacht> Ich kenne sie, Chicken. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist halbe Hähnchen, der kennt ja jeder. <lacht> die sehen lecker aus. Die ja. sehen gut gewürzt aus, mein Freund. Das ist ein guter Anfang, um ja. drin zu kriegen. Okay, das ist schön. Ich will dich heute noch ins Bett kriegen, das ist mir wichtig. Äh, ne? also ja, wirklich. Das ist meine Aufgabe. Also, Wer verliert, den seht ihr nachher auf den Knien. <lacht> schön, als kleiner Spoiler. Entweder seht ihr Vanjo noch uns mit einer kleinen Szene. Weil wir drehen ja beides gleichzeitig. Genau, genau. Oh, erster Spot bei mir, bei deinem Video. Oh, da möchte ich gar nichts zu sagen. Ne? Ja, ja, ja. Aber wisst ihr, was uns freuen würde, wenn ihr natürlich einen Daumen oben lasst bei diesem Video? Und damit das die Videos viral gehen? Dann würde ich Vater werden, wirklich. Dann ja. dann ja, ja. Jeden Liken machen wir ein Kind. Ich hab Soldatenauten, wisst <lacht> ihr? Nee, wir wollten äh, Hähnchen essen. Das ist ja warum denn hier? Ehrlich? Sind? Weil das soll das beste Hähnchen hier sein. Bist du oder nicht? Ich <lacht> bin voll auch in dem Trip, als wäre das dein Video. Ich schwör's ja, dir. <lacht> nee, nee wir sind jetzt hier am, am Start. nochmal zu der Mayo, das wollte ich vorhin sagen. Da hat mir gerade, habe mit irgendjemand geschnackt, wo du sagst, du magst die Mayo voll gerne, dass okay. diese aus der Tube, das was sie da haben soll, voll der Müll eigentlich sein soll. Aber ich finde vom Geschmack her ist sie wirklich immer ganz geil. Das ja, Vielleicht auch nicht extrem viel Kunststoff, alle ganzen Müll da, da rein, mhm. weiß ich ja nicht, ne? A Pommes, kann man gut machen. Mhm. Aber ich bewerte jetzt nicht die Pommes, ne? ich wollte das einfach nur so. Wer ja. also die Pommes mitbewerten? Eine... Mehr ist mitgekommen. Weil okay. Weißt du warum? warum? Weil Pommes mit Hähnchen hat, glaube ich, noch mal einen extra special Geschmack. Die kommen oder drin. Genau, du hast mir so aufgetischt. ich muss mitbewerten. Ja, okay. Die Pommes sind für mich eine 6. Ah, ja, okay, schade. Sie sahen aber sehr frisch aus, schade. Das ist abgegangen wie vom, also das hat sich schon gelöst. Ich hätte das umdrehen müssen, das Fleisch wäre vom Knochen gefallen. <lacht> <lacht> Ey, ihr könnt da, da hör ich Hörchensaft. <lacht> <lacht> ja, saftig, es ist auch saftig knaftig. Also mehr als eine sechs kann oh, ich geben. Na was? Ein Kind ein und gebe ich eine sechs. Kann man machen, aber es ist halt einfach Standard hinter. Es hebt sich überhaupt nicht ab. Ich würde mich auf keins beschweren. ist lecker, ist lecker. Mhm. Na, aber niemals, wo ich danach sagen würde, geht unbedingt, unbedingt zu Famila. so. <lacht> <lacht> wie kamst du darauf? Wann war das so heftig? Bei dir? Ich Dachte ich krieg's damit rum. Es geht ja auch darum, dich rumzukriegen, weißt du? Und ich weiß, ja. du magst halbes Hähnchen. ich dachte, okay, hey, den Holle krieg ich damit, aber. Ich glaube ehrlich gesagt, die Chicken hat mein Level einfach krass gehypt. Weil das ist, denke ich mal, wenn man normal halbes Hähnchen holt. Hat er alles richtig gemacht, so, ne? Aber ich habe einfach gemerkt, dann gibt es einfach Sachen, von denen kann man sich gar nicht vorstellen, dass es noch so viel Krasseres überhaupt gibt. Mhm. Aber der Knusper ist wie sonst was. Du kannst mir erzählen, was du willst. Knusper Chicken hier, der da der ja, Gut. Durch den Knuspert. Also einfach ein vernünftiges Hähnchen. Ja, gut ausgedrückt, vernünftiges ist gutes mhm. mhm. Wort. Aber der nächste Laden ne? mhm. heißt Matze Matze. Matze Matze. Und das Ding ist, es ist wieder was komplett Neues. Ich glaub, so, René's nächster Mutter heißt Matze. Von ja. Gixen. Genau, die habe ich ja heute. <lacht> Nein. <lacht> Nein, auf jeden Fall, das ist ein Laden, ne? Das ist wieder was, ich glaube auf deinem Kanal war das selten. Ja. Ich sage auch schon mal, so Spoiler, das war schon mal in deinem Stream hast du's. So in die Richtung. Ich weiß, du es Ich hatte mal einen Matze. Also, nee. Meinst <lacht> du <lacht> Nein, ich hatte mal irgendeinen Matze im Laden. Das heißt doch türkische Vorspeise. Oder Nein. Also. Messe. Messe, Messe war Ach so, ja, aber das meine ich nicht. Das ist äh? was richtig schön Deutsches. Du wirst es lieben. Du wirst es lieben. Du probierst es sag mal so immer sehr gut nachzumachen. Matze, Matze. Weißt, du magst so richtig gern dieses Brot. Du machst ja auch selber Brot. Ja. So Bauernbrot und sowas. Ja. Und genauso mit richtig frischen Zutaten, richtig äh. clean, aus dem Wald geholt, alles so äh, mäßig. Genau ja. das kriegst du hier. So ein richtig ja. geiles Bauernbrot. So. Aber da ist noch was drauf. So sandwichmäßig. Da also, noch was drauf. Ja, natürlich. So. Also, ich was du willst. Na, so ein Brot, wie er das denn? Also, auf Undercover, ne? Wir haben hier gerade was Geiles gefunden. Und zwar ja. haben die einfach Wagyu Beef Sandwich. Wagyu Beef. Das wäre schon krass, wenn es richtig äh. gut gemacht ist. Hast du, was würden wir sonst nehmen? Ohne Wagyu Beef. <lacht> ah, ja, Nein, also ähnlich, sage ich mal. Das handgefertigte nordische Bauernbrot gegrillt zusammen mit geschmolzenen Käse und hochwertigem Fleisch oder frisch gegrillte Gemüse mit Kombination mit unseren neuen, besonderen, ausgewählten Soßen, <lacht> ist unser Top. Das müssen wir eigentlich, weil das kann man so bestimmt von Bones vergleichen. Achso recht, okay. Weil Bones hat auch so ein Ja Fertig, und Wagyu weißt du? ist immer ein bisschen schwierig. kann ja. man gucken, es heftiger ist. Ja, okay. Also wir zeigen euch einmal kurz den Laden, so ein paar Ausschnitte, wir können ja auch drin filmen und dann äh, werde ich euch sagen, was gerade so unser Struggle war im Kopf. Ja. Aber okay. guckt euch mal den Laden an und dann erzählen wir weiter. Das Ding war nämlich eben, wir haben uns quasi gestritten. Ich meinte, wir wollen mit Rinderfilet, ne? Das, das, das, Steak, das heißt dann Cheese Steak Sandwich und ich meinte, wir nehmen Wagyu, weil es halt Zarter ist auch wahrscheinlich oder ein bisschen. Ich bin so also ein bisschen skeptisch mit Zarter und alles ja. Mögliche, weil Wagyu wird oft nur hingeschrieben, aber es ist nicht das echte Wagyu. Ja. Das echt aber mal gucken, wie es hier. Aber er ist. meinte W1. Es ja, geht um das A5 und das ist A1 nur. A1, A1. Das ja, 5, Das ist ja das die ja. schwächste Qualität sag ich dann mal. 1 ist Anfang und 5 ist ja das Beste. Ah, und er hat A1. Ja, deswegen. War das nicht andersrum? Nee, nee, das bin nee? ich ein bisschen skeptisch, sage ich. Ah, okay. Ich habe überredet, dass wir beides sitzen. Wir ja, nehmen genau. beides. Ja, ich lasse mich überraschen. Ah. habe glaube ich ja scheiße. Ja, Einmal lieber, grüß dich. Machst du schon von uns jetzt gerade hier? <lacht> ist noch nicht, ne? Ah, okay. Kurze Frage habe ich noch mal eben. Ihr habt ja dieses A1-Vecue, ne? Nee, F1. F1. F1. F1. Der hast du Scheiße geredet gerade F1 haben die. Ah, okay. F1. Ist das die beste Vecue-Qualität? Ja, nein, nein, das ist nicht die beste. Okay, du hast doch keine Scheiße geredet. <lacht> <lacht> ist, das, ist das die schlechteste äh, Vecue-Qualität? Sagen wir, es so ein gutes Mittelfeld. Wenn du deinem Sandwich selber eine Note geben müsst, für 1 bis 10, dem Vecue-Steak, was würdest du geben? Ja, 10. 10, ehrlich? Ja. <lacht> Geil. Sag doch, ich sag doch, ich krieg dich heute rum. Du kriegst mich rum. Ich also da heute hast, hast heute du glaube ich gerade was Gutes gemacht, <lacht> Mann. Da hast du was Schönes gemacht. Also ich muss erstmal schon mal sagen, du hast eine geile Auswahl getroffen. Ich habe gerade richtig Brand auf Steak. Ich krieg dich richtig heute. Kann <lacht> ich krieg dich. Ich finde sehr gut, wenn Küche ja. offen ist, dann haben nichts verheimlich ich. Darfst ja. so richtig zuschauen? Das ist das Brot, was ich meine. So fest, das ist das Brot, was <lacht> ich du meinst. Ne? das sieht richtig nach gutem Handwerksbrot aus, ja. Nach gutem Handwerksbrot. Das ist das Rinderfil und das andere ja, das ist das Vacuum. Okay, geil. Ich muss sagen, da hat er wirklich sich was rausgerissen, Elvano. Das ist schon krank hier. Also was du hier abgeliefert hast, war nur Respekt. Ja, Chill, Perfect. chill. Ne? Guck mal, wir haben doch schon Läden gehabt, wo es mal richtig krass aussah. Ja. Und dann wurden wir enttäuscht. Ne? Deswegen. Ja, haben wir auch gehabt. Aber ist so ein fettes Wagyu-Stück oh, drauf, so kleines ist heftig. heftig. Ich habe gesagt, Wagyu er hat gesagt, nimm das Rinderfilet. Wir haben jetzt beides genommen. Du musst dich für eins entscheiden, was ich gleich bewerte bei unseren Wettkampf. Ah, oh, ja, stimmt. Du's? Welches werde ich Mann. bewerten? Kann ich nicht selber erstmal probieren, dann gebe ich es dir? Nee, nee. Ja, okay. Nimm Weing das Wagyu. Nimm das Wage Okay. Weil ich sag dir ehrlich, ich wollte eigentlich ein Steakhaus noch heute mit dir gehen, aber mm -hmm. Zeit wir schaffen wir das ja nicht mehr. Deswegen kriegst du jetzt so ein Steak so gesagt. Okay. So, ich das um, sage ich mal. Dann gebe ich dir mal in die Hand die Pesto-Frisch. Gemacht, Leute. das sieht echt super aus. Ich weiß gar nicht, also das muss ich jetzt mit Messer und Gabel essen. Man, da muss man ja, aber eigentlich so Dann rein. Musst du mir ja den eigentlich essen? aber ah, Warte, du musst das Stück da oben schon nehmen. Das muss ein richtiges. Ich mache jetzt einfach. Oh, es, mein Freund. Oh, ich spüre doch, das ist gut. Das ist das, was ich befürchtet habe, dass einfach dieses Fleisch viel zu massiv darin ist. Ich würde niemals so ein Riesenstück Fleisch einfach zwischen Brot reinlegen, weil zum Schluss hast du einfach nur dieses Fleisch im Mund, was natürlich länger zu kauen braucht als, als das Brot und als die anderen Komponenten. Und das ist einfach zu massig, zu bullig in dieser Gesamtkonstellation. Ist doch vielleicht ein bisschen zu fleischig, also nur Ja, noch fleisch schon. Es ist zu, denn zu fleisch. Lieber aufgeschnitten und klein reingelegt. Aber gucken wir jetzt mal zweite Variante. Ich glaube, wir kriegen ihn. Aber immer ehrlich sein, ne? ist direkt ehrlich noch zarter sein. als das andere. Ja, guck mal, das meine ich ja, gehst du? Obwohl da Wagyu steht, das muss nicht unbedingt besser sein. Lass euch da nicht abscannen. Mhm. Wagyu heißt ja auch eigentlich nur bessere Haltung, ne? Aber Pesto haben wir noch nicht. Also Pasta haben wir noch gar nicht probiert. Das ist sehr zart. Schönes Brot auch. Schwer zu essen. Aber <lacht> ah, du, du bist ein Koch. Du kannst richtig gut kochen. Das sieht richtig schön aus. Ja, <lacht> wirklich. Ich muss es so essen, Leute. Es gibt, äh, gibt gar keine Oh, Ahnung. endlich wird mit Hand gegessen. Ich feiere es. Guck mal, so genießt man auch hier sein Essen mit der schönen Hand. Guck, du musst ehrlich sein, Holle, aber ich glaube persönlich, mit kleinerem Rindfleisch, wie wir schon gesagt haben, das holt dich ab. Das, äh, das holt dich ab. Besser. Viel besser. Du musst jetzt dieses ganze Ding in die Hand nehmen. Ja, du musst das fressen wie ein Schwein. Ich will, ich will den Schwein, Holle. Also das kannst du echt schwerlich essen hier, Leute. muss man sagen, aber es sieht sehr lecker aus, ich sogar ich kriege gerade Saft im Mund, ich habe richtig Bock da reinzubeißen. Das ist einfach mega Käse, das Brot ist mega, es ist alles mega, aber dieses Steak-Ding Dings ist nicht vorteilhaft, Mann. Also habe ich, ich hab's echt gerochen, Holle, ein bisschen, mhm. weil ich halt schon eine Erfahrung gemacht habe. Aber ich bin so gespannt auf deine Bewertung. Hier ist noch eine Serviette? Ja, zack, ja, zack, zack Holle, was sagst du zu meinem wunderbaren Empfehlung, mein zweiter Food-Hotspot? Also das ist echt jetzt schwer zu sagen, weil du hast einfach ganz kranke Kombis hier. Also du hast dieses mit dem Käse, du hast geilen Käse, der Käse hat geilen Geschmack. Du hast ein heftiges Brot. Dieses Gemüse dazu passt perfekt. Aber es hätte einfach so ein bisschen. Evangel hat es gerade schon gesagt, als die Kamera raus war, so Philly Cheesesteak-Style sein müssen. Schon klein kleingeschnitten. Meinetwegen die Hälfte vom Fleisch hier. Die Menge wie hier, nur kleingeschnitten, überall ein bisschen verteilt. Optimal. So ist es einfach unvorteilhaft mit dem ganzen Sekt drin. Zum Essen, Gesamtperformance, klar, kannst du überall immer ein bisschen abschneiden. Und dann isst du zwischen ein Fleisch, dann isst du zwischen ein Stück Brot. Aber das ist nicht das, was ich mir jetzt hier wünscht hätte. Ich gebe da trotzdem noch. Ich gebe 6,3. du 6,3, Ich geht was, nicht anders, weil. Hey, nein, ich habe gekämpft. Das mhm. kannst du nicht machen. Wie sehr Nein, du kannst nicht dieses Steak dazu. das kannst du nicht bringen. Aber die anderen Komponenten sind doch besser als 6,3. Die sind geil, aber du musst doch das Gesamtding als Gesamtprodukt nehmen und das ist einfach... Boah, du machst mich fertig. den würde ich Deutschlands herzester Geht nicht anders. <lacht> ich werde ihnen auch gleich sagen, wirklich nicht falsch gehen, dieser Laden, ne? Das ist an, an und für sich absolut krank. Aber wenn ich mit einem Sandwich rechne, es nervt einfach ein bisschen zu essen gerade. Ich kämpfe hier wirklich mit den geilsten und der gibt mir hm. nur eine 6,3. Wirklich, das kannst du, du <lacht> mich fertig. Ey, wirklich. Nee. Beiß da doch mal ab, das ist einfach, du hast viel zu viel Fleisch im Mund. Das glaube ich dir auf jeden alles Fall. Alles geht verloren. So, noch einmal das Pesto hier. Das soll gemacht sein, richtig gut sein. Mhm. Welt. Welt. Glaubst du sogar, das Pesto auf dem Brot wäre krass gewesen. Also mit mhm. so drauf gestrichen so ein bisschen. Auch, aber Lenny nicht in der Kombi mit dem Käse und so. Ja, auch wieder wahr. Ich muss noch mal sagen, das Fleisch ist wirklich nicht schlecht. Ich kann diesen Laden eigentlich nur Positives abgewinnen. Vielleicht ist es auch einfach nur nicht mein Ding mit diesem dicken Stück Fleisch dazwischen. Aber ich denke, viele werden das von euch fühlen, wenn man da rein weiß, man hat nur noch dieses Fleisch im Mund. Ich hab's Schwer. probiert, Leute, aber ich hab noch einen dritten. Mhm. Also, was habe ich für dich. Ja. Also, wir muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ne? Ich habe dir heute was rausgesucht. Zweimal mhm. 6,36. Ist jetzt nicht komplett scheiße oder so, aber ich habe mehr erwartet. Aber ich habe noch einen. Und das Problem ist, der Football Spot ist sehr speziell, sage ich mal. Das kommt gerade von nach Deutschland. so ein bisschen ja. Hype, ne? Und ich glaube, du hast noch kommt nie gegessen. Nach Deutschland. Ist schon ein bisschen da, Kann so. Mal ne? denken. Keine Ahnung. Okay, super. Korean Fried Chicken. Wow. Aber warte kurz, das Ding ist, ich weiß, dass du eine Zeit lang vegan teilweise gelebt ja. hast, vegetarisch. Und das ist vegan. Nein. Aber ich sag dir nicht wie. Die haben es richtig geil gemacht. Ich war vor einer Woche da und es war richtig krank lecker. Oh. Das ist ein neuer Laden in Hamburg. Und ich wär chill. Vegan ist Korean. Die haben Fried das Chicken. richtig geil gemacht, vertrau mir. Direkt. Aber wie kommst du aus dem, jetzt vegan zu sein? Ich war da woche, ich, weil du, ich, ich weiß das ich nicht. Das geil schmeckt. Aber du bist nicht bei, äh, ist das Portugiesenviertel hier? Nee, ne? Nee, Portugiesen da hinten. Wahrscheinlich ist das Chemiebockkasten. Nein, nein, nein, nein, nein. Clean, alles. Ah. Alles. Ah, glaube ich nicht. Ich war hinten, nein. <lacht> <lacht> nein aber ich sage ehrlich, nicht. ich war zufrieden. Ich kann es nur fühlen, sagen wir so. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst. wir. Hast. gucken, wir gehen direkt hin. Guck. Nein, hat er geschlossen? Nein. Ehrlich? Nein, nein, nein. Mein Geheimtipp, nein. Hat er echt geschlossen? Hey, ja. Habt ihr geschlossen? Ach, Ehrlich, nein. Könnt ihr nicht irgendwie uns was rauszaubern, ganz kurz? Echt jetzt? oh nein. Lass mich, ich, ich guck spontan was. Oh, das war meine Geheimwaffe, du. Ja, trotzdem danke, ne? Äh, ciao. Heute aber echt mitten auf der Schanze in Hamburg Mittagspause, Mann. Das ist, Ey, das ist. Das ich noch nie, das. Sei froh, glaub mir, es hätte abgekackt. Gehen jetzt zu, so, wie heißt das nochmal? Kimchi Guys. Kimchi Guys. Ne? Kimchi guys. Also an sich dasselbe, nur mit echten Chicken. Danke. Mit echten Chicken. Also, Eivanyo hat eben nochmal gesagt, das wäre so Blumenkohl-Basis gewesen. Ja. Von da eigentlich ganz cool. Aber ich will Eivanyo auch die Chance geben, ich sag mal, so schönes, echtes Fleisch hat jetzt einfach eine bessere Chance, mich zu überzeugen. Und ich muss dich jetzt überzeugen, weil ich brauche Punkte, ganz dringend. Du brauchst Punkte, denn sonst wirst du heute auf den Knien enden. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> hat Atakimchigas, Digga, der ist. Oh, der sieht geil aus. Oh. <lacht> da holen ich mir die Punkte, da holen ich mir die Punkte. Oh, ich bin gespannt, Brudi. ich bin er gespannt. Hat auch eine krass gute Lage. Wie gesagt, ihr müsst bei Evanyo auf seinem Video gucken, wie viele Punkte er erlangt hat. Ja, wie viel ich erlangt ja, ja. habe, genau, bei deinem Video. Es riecht hier schon nach Chinesen, ne? <lacht> ah, nee, das ist ja gar nicht Chinesen. Es <lacht> riecht hier, sorry, es riecht hier nach Koreaner. <lacht> ich glaube, der hat's drauf. Ja. <lacht> no, no, no. Das ist drauf. Ich hab gleich gesehen, da steht da so, als er das ist drauf. Aber es sieht gut aus. Guck mal, die machen gerade schön, ja. die frittieren das so geil. Oh, okay, ich glaube, der Laden könnte sogar noch besser sein und dich noch besser zu überzeugen. Der wird besser, ich merke das vom Feeling her. Ja. Und weißt du, was mir noch auffällt? Der Kollege, wo ich gerade der ist drauf. Ich glaube, er ist zu einem Sechstel Koreaner. <lacht> Also das ja, bockt schon hier mit der Aussicht. Ja, da hab ich was Gutes rausgesucht, ne? Ja, ist was Gutes. Ich glaube, ich krieg dich. Ich glaube wirklich, ne? Ich habe zwei, zwei Mal hab ich, ich dachte wirklich, bei Matze, Matze habe ich ja. dich, ne? Okay, blöd gelaufen, ne? Aber jetzt komm. Das ist doch was Spezielles, ne? Das hast du glaub, noch nicht so oft dem Kanal gehabt oder seltener. Und das nee, ist was ganz Fall schicken hatte ich einmal nur. Ja. Und Matze, Matze, Matze gebe ich dir recht da. da. war Potenzial, nicht sonst ich was. Ich fühl da. schon voll, dass du den empfohlen hast. Ich ja, so, okay. bin sehr gespannt, Mann. Bist du ein guter Arbeiter? Ein guter Arbeiter. Ja, ich auch. <lacht> ich auch. <lacht> okay, Schönen Tag noch, ne? Sehr chillig hier. So, Ivanito, ich habe hier frei gemacht, wir gehen beide Dann nebeneinander. Mal durch. Oh, das sieht aber happy aus. Damit könnt ihr was raushauen. Oh ja, oh ja. Schön Kimchi. Okay, das sind so eingelegte Zwiebeln, ne? Die eingelegten Zwiebeln feier ich nicht so krass, aber Kimchi ist sehr gesund und sehr lecker. Reiter, aber nach Furz direkt, ne? weißt, Ja, aber es schmeckt geil. Wie? 16 Euro finde ich jetzt schon Euro? viel für so nur ein bisschen, plus okay. ein bisschen Reis. Es ist normal sind auf jeden Fall, 16 Euro ist natürlich, Leute, will ich lügen, das ist nicht das beste Preis ah, ne? Also, Holle, ich will wirklich dich jetzt absolut hier unterm Tisch sehen. Ist trotzdem auch noch knusprig, trotz der Soße. Ja, es ist aber eine Sache, aber jetzt mach ich sage danach. Das ist wie Chili-Soße selber gemacht, ich habe noch nachgefragt. Eins, was vielleicht anders ist, du hast einen leicht süßen Geschmack und ich weiß nicht, ob der dir so zusagt. Ich glaube, das ist das stärkste von deinen Swords. Uh ja, <lacht> ich muss richtig rausholen, ich brauche die Punkte. Aber mal ehrlich sein, ne? jetzt mhm. nicht auf, äh, hier auf nett oder so, sondern wirklich einfach sagen, wenn sie schmeckt oder nicht. Da ist ja halt nicht mal Knochen, ich passe die ganze Zeit auf Knochen auf, weil ich glaube, ich habe keinen Knochen da drin. Es ist so eine Art wie so filet halt ohne Knochen, also einfach, mhm. dass du durchessen kannst. Die Marinade ist erstmal gut, schöne Süße, schmeckt mir nicht nach irgend so einem Paddy-Scheiß aus dem asiatischen Markt, sondern wirklich selber gemacht. Chicken ist jetzt nicht sonderlich zart, ist aber nicht so schlimm, man merkt, die haben da gut frittiert, das Ganze. Eigentlich ist Korean-Fried-Chicken sehr zart mhm. und du kaust aber schon so ein bisschen rum. Mhm. Das ist das Einzige, was ich gerade vielleicht ein bisschen kritisieren würde, so wenn ich das so beobachte. Ich habe das jetzt selber noch nicht probiert. Musst du mal probieren? auch mal? Ja, wäre nice. Dann drehen wir mhm. mal um. Ich will ja. natürlich auch ehrlich sein, ne? Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Es ist auch scharf, also wenn ihr scharf mögt, perfekt, wenn nicht, können wir eigentlich drunter dran. Aber trauen. keine harte Schärfe. Nein. Hm. Also auch, Schlussbar, mhm. das Fleisch könnte eine geilere Qualität haben. Es könnte weicher sein, es ja. könnte zarter sein. Es ist noch wie Kaue. Ja. Das Einzige würde. Letzter mal besser. Aber ich war auch später da. Vielleicht der mhm. Grill da heißer gegrillt. <lacht> Oder der Uwe ja. gemacht. Ja. Also, pass auf, Leute, ich mach's kurz und knackig. Die Marinade ist vernünftig, relativ süß, aber absolut im grünen Bereich. Panade ist auch vernünftig. Natürlich ist die Soße da, da drauf. Jetzt knackt das nicht mehr, cruncht das nicht mehr so wirklich. Fleisch ist allerdings mehr nicht zart genug, aber es ist ein leckeres Ding. Ich würde eine sechs Hoffnung-Punkte geben. Ich hab's ja selber gerade probiert, ne? deswegen. Mhm. Ich, natürlich, ich probiere ich probier dich jetzt verführen. Weißt? Ich mir die hier richtig geile Scheiße zu zeigen, aber ich muss echt leider sagen, das Fleisch ist echt nicht bombe. Das ist ein bisschen mhm. schade, ich weiß nicht, ob du das reinstellst mit dem veganen Laden, mhm. wir wollten auch zu einem anderen Laden reingehen, der hatte aber leider Mittagspause, das wäre meine Nummer 1 gewesen, das war jetzt mein Ausweichplan. Da wollten wir eigentlich hin. Aber es ist ja auch kein Beinbruch, es ist trotzdem lecker, mhm. ich muss sagen, ich bin vom Fleisch ein bisschen enttäuscht. Also, äh, danke, Warni, fürs dabei sein. ne? Ja. Derbe geil, das, zusammen das Video. Gerne in die Kommentare. Was passiert jetzt eigentlich doch nicht? Guckt <lacht> bei Evany unbedingt das Video auch. Ich ja. schreibe, wenn es noch nicht draußen ist, jetzt gleich schreibe ich rein, wann es raus draußen ist. Und dann, ja, schreibt in die Kommentare, was ihr vom Video haltet. Und lasst einen Daumen oben da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.